Oh Gott. Uh... Ja. Ich bin voll boff, <lacht> Ich hab gefühlt mit Oh nein, ich sehe gerade, was wir machen müssen. Traumwandler. Wir müssen uns nur von dem. Warte mal, hier war doch einer. Hab das da einen? Was macht denn jetzt? Wie schnell ist der? Das hat auch gesehen. Bitte, Richtig bitte schnell. schnell. Bitte helft mir, wir Sie Du mein Ah. Bleibt weg von mir, Monster! Schuppe, hier wird einen richten. Was ein Vampir? Ich brauche, ich glaube. Zeit zu gehen, Schuppe. Wir müssen dafür sorgen, dass ihr euch nicht in eine dieser Kreaturen verwandelt. Was ist das jetzt so ein neuer Art Begriff für Argonia-Schuppe? Ist der nicht auf ja, so aus. Wait. Ich bin voll darunter gerutscht gerutscht ich noch dürfen, mit der abgehauen Ja. <lacht> aus Gut schon wieder die drei. <lacht> ja. So, wenn sie jetzt hier reinspringen, dann wird der nette Herr auf der linken Seite sie sofort schlecht ausgezeichnet. da kämpft jemand gegen Mammut. Oh, geil. Irgendwo vergisst ein Riese eine Träne. Flügel sammeln ich gerade ja, no, wenn du die einsammelst sehen die nicht für mich weiß. dreck ihr helft denen die, die unschuldigen sterben lassen ihr seid nicht besser als sie <lacht> auf die dinge ihr könnt mich nicht besiegen <lacht> ich sehe einfach nur ja, den ja. Typen vorbei laufen einfach nur so einen dicken Eisaber. Das Fenster einbrechen. Ist das ein Fenster? Wie, wieso geht denn ja. das so auf? Was bist denn du? Oh, okay. wurde ohne jeden Zweifel vom Draug getötet. Echt no shit Sherlock. Oh, ich kann mein... Mein ist oft falsch, wie ich will. Okay, Boah. Wieder durchs Fenster einbrechen ja, wir sind irgendwie voll mehr Kriminelle als Helden. Schon gestöhnt da drin, alter. Was machst du da? <lacht> also schon gekillt? Ja, mein Gott, Nein, die, die, die, die das meint ich. Hat diese Geräusche gemacht. Ne? Oh. Die wurde auch von einem Drauf getötet, ja? Ob er es nicht Ich hab hier keine Türen in deinem Dorfdorf, eh? Ja, geht durch das scheiß Fenster, hier. Das ist die Sterberater-Autorik. No Ahoi! Eigentlich ist Weg ist durch ein Fenster. Genau. Oh. Er, ja, er hat eine Tür. Das ist einer der Reichen. Das für mich. Die spielen ja eigentlich nur Postbote, so habe ich das Gefühl. Floß, ja. <lacht> kannst du den? Sch oh. ihr sie Was ist denn jetzt er? hat er sich jetzt nicht mit seinem ich verbundenen Körper hierher nicht. Ah, deine Story ist tragisch. Was mag ich für unsere? Ja, und schon schlimmeres. Das ist schlimmeres getan ist. Guck dir mal unsere Hintergrundgeschichte. Aber haben keine Seele gehabt. Äh, ja, müssen wir hier rein? Nee. Beiden ja. Züge gehabt. Geil. True, die schwierig. Nicht schwierig genug. Ich hab ein Schutzschild aufgebaut. Oh nein, da ist ein Bär! Okay. Jetzt okay, einfach wir vorbeigelaufen. Wird er wirklich Angst gehabt, hier? Jackpot! Länger Kristall. Länger Was? Ja, wir müssen ja die jack Eine Schulklasse ist eben verloren gegangen. Uh, Was so? Hm? Stimmt dabei die Auge in der Luft? Drin? Ja, der macht eine Brücke. Hi, how are you? <lacht> der Freund? Ich gehe ein paar Euro. Ja, der direkt. <lacht> <lacht> ich The killing spielt oh, no. schon wieder lesen. Darum versteckte ich den Schlüssel in diesem Tagebuch. Oh, mein Gott, nicht aufhalten. Ich Ja, ich glaube, das ist ja. Kommt, pack! Ja! Hä? Die ist gut. Ich soll schon kleiner Feuer. Was ist denn das für eine Statue? Die will ich auf meinem Nachtisch! Sehr gut. Den Göttern sei Dank. Bitte, ihr müsst mich herauslassen. Bitte, ich bin Owen Pavel. Ich bin. Was? Nein, nun gut. Nichts gut, schön. Äh. Toll, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Bitte. Was ich oh, gehört, du ich musst den da raus. <lacht> was? Nein. Nun gut. Ich zieh den hin. Was macht ihr dort drin? Ich weiß jetzt nicht, welcher Ebel was macht. Also. Ich lasse ihn nicht mal aus, wie ihr lügt. Einschüchtern auf Paul. Einschüchtern. Ich zieh mal an den Weg Ist ja an den anderen? Nein. er der sich jetzt in Monster? Ich weiß nicht. Das ist eine berechtigte Frage, Daniel. Ich würde darüber nicht lachen. Was das jetzt du oder ich? Weiß ich nicht. Ich habe an irgendeinem Hebel gezogen. Ich glaube nicht, dass beide gezogen werden müssen. Oh geil. Asche, die kann ich essen. Irgendeiner von uns hat den jetzt umgebracht, jedenfalls. Hast nicht gehört, der ist uns jetzt dankbar. Der bin wieder Fan aber Der Daniel ist zum Viertel ein Holzstämmer. Zum Drittel ist ein Wasserspiel. Es war so schön wie die Namen, wie der von den, den Agoni. Ja. Der da auch Holz stemmt. Ja oder irgendwie so ein Name, weiß er nicht mehr. Irgendwas mit Schwanz. Ja, irgendwas mit feucht. Ist immer feucht oder so, weil er nicht. Hat immer einen Ständer. Ja, jetzt direkt <lacht> gar nicht mehr drum rum reden. Einfach direkt rein, okay. Das ist einfach nur Erektion. <lacht> ist immer hart. War... Wir can all night, ja genau. <lacht> mein Bildschirm gefriert zu. Ja, irgendeiner auch. Was? Hat... Mein Sehr Gott, echt... mein Körper führt zu. Ah, da ist Feuer, aber der Klettert haut uns auf. Oh, IQ Punkt 9000, Ja! Yeah! Also, das hat sich ja zu einem interessanten Jagdausflug entwickelt. So viel zum Thema, ihr kennt die Gegend wie eure Westentasche, nicht wahr, Schwester? Ja, ja, macht nur so weiter, verspottet mich nur, Bruder. Ich hätte euch in dieser Höhle lassen sollen. Und dann hey, ihr, seid ihr einen da Fuß an den Frost schaufe. verloren, dann würde man euch jetzt den Hinkeprinzen nennen. Das wäre dann das letzte Mal, dass ihr mich verspottet habt. Ich würde ein heroisches Gedicht darüber schreiben, wie ich auf den Berggipfeln gegen einen Eisdämon gekämpft und ihn die Klinge habe, als er meinen Fuß packte. Für die Frauenwelt wäre ich dann sicher ein Held. Er ist nur so Ja, das würde passen. Ich kenne sonst niemanden, der ein episches Gedicht darüber schreiben würde, wie er hingefallen und sich die Nase gebrochen hat. das Nordmädchen, das ihr mit nach Hause gebracht habt, die Geschichte von euch und dem Troll wirklich begleitet? Voll der Arsch, der König. Er versucht gegen die Hitze anzukämpfen. Ja. Gegen die Kälte. Yeah. <laughs>